Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Retropanna quält sich und heute haben wir einen Wunsch von Games von gestern dran und zwar Back to the Future 3 auf dem guten alten Mega Drive. Wie ihr seht, so die, die Nintendo Konsolen habe ich mittlerweile schon so ganz grob abgegrast, was die schlechten Spiele angeht, zumindest den Game Boy gefühlt war so richtige Schocker, habe ich da noch gar nicht mehr so wirklich gefunden. Wenn ihr mal auch einen Wunsch habt, egal ne? ob 8 oder 16-Bit, egal welches System, ab in die Kommentare damit. Es sollte ein schlechtes Spiel sein, das auf irgendeine Art und Weise eben schlecht ist. Egal ob es schlecht designt ist oder einfach nur äh, verdammt schwer ist, unfair schwer, ab in die Kommentare damit. Dann gucke ich mir das alles mal an. Ich habe noch eine lange Liste abzuarbeiten, aber ich bin über Wünsche immer sehr dankbar. Und wie gesagt, der gute Games vergessen hat sich dieses Spiel hier gewünscht und äh, soweit ich weiß, hat auch der Eng Video Game nerd das schon mal in einer Folge erwähnt. Das ist ja immer ein ähm, Adelzeichen von Scheißspielen, nenn ich es einfach mal. Und wir wollen mal gucken, ob das Spiel wirklich so schlecht ist. Eigentlich so, von der Musik her passt das eigentlich. Ich habe die äh, Zurück in die Zukunft Trilogie sehr gern gemacht, wobei der dritte Teil so ein bisschen... Ja, abgefallen mal im Vergleich zu den ersten beiden. Aber schauen wir mal. In der ersten Mission sind wir hier als Doc Brown unterwegs und müssen hier die Holde-Dame äh, retten. Das folgt also dem Plot. Äh, okay. Ähm, es ist ein Autoscroller. Und ich muss anscheinend Hindernissen überwinden. Und ich habe jetzt schon verloren. Ich habe gerade schon mal das Spiel so ungefähr angetestet und das geile ist, selbst im Autoplay-Demo schafft es die Entwickler nicht, das vernünftig zu spielen. Also ihr braucht sehr unmenschliche Reaktionen auf jeden Fall, um das auch irgendwie nur ansatzweise das Level äh, ja, zu schaffen. Ich habe mal bei YouTube kurz gegoogelt, es gibt ein Walkthrough durchs gesamte Spiel. No Deaths, also der hat das wirklich auswendig gelernt. Äh, Respekt an die äh, Reflexe, die der äh, junge Mann oder die junge Frau hat. Und das dauerte fünf Minuten noch was. Also, es ist wohl, ja, okay. So, da springen wir drüber, da ducken wir uns weg, da schießen wir, da springen wir rüber. drüber. Oh. Ey, es, es, geht, es geht so schnell. Ah, verdammte Hacke. Das, das muss man echt auswendig lernen, ne? Oh. So schnell kann man doch gar nicht reagieren. Man hat so gut wie keine Voraussicht. Okay. Verdammt. Okay, Taste verwechselt. Das war jetzt mein Fehler. So, dann. Also ich habe drei Buttons, ne? Springen, ducken. Also dieses Moskito habe ich das gerade echt nicht gesehen. Ihr? Vor allem, das, das Spiel ist ja so dunkel. Warum ist das Spiel so dunkel? Das ist denn ja noch schlimmer lesbar, als das sein müsste. So. Ah! Springen, springen, springen. Ich versuche mal hier mal ein bisschen mehr... Ich, ich, ich sehe die einfach nicht Ich, ich, ich, ich Also die, die, diese Moskitos Ich Okay So Ach, Okay Button verwechselt mein, mein Fehler So dann mal hier ducken ich springen Ducken Schießen wie schnell man in dieser... Mal gucken, wie weit ich... Okay. Ich komme zumindest immer einen Tick weiter. Immerhin. Zack. Zack. Zack. Ducken, glaube ich. Oh, Ducken und den gleich schießen. Also... Und, und schon wieder, ne? Ich, ich muss mich doch hier erstmal grob orientieren. Es kommt hier der... Okay. Ich wollte ja mal mit, mit ein bisschen mehr Ehrgeiz herangehen, ne? Ja? Ich, ich, ich will mal weiterkommen. Ich weiß halt nicht, wie, wie unterhaltsam das für euch ist, wenn ich hier... Wirklich, ähm, Abspacke ohne Ende. So. Ach, das hat er aber früh abgeworfen. So. So. Rüber. Rüber. Rüber. Rüber. Rüber. Rüber. Da, da habe ich mich jetzt aber geduckt. Ich, ich, ich habe ich hab gedrückt. So. Okay. Also. So. Also. Was war das? Spring, ducken, schießen, spring, spring, ducken, schießen. Schießen. Ja. Schießen, ducken. Bringen, dann Kampf. Piu, piu, piu, piu, piu, so, da war oh. also diese Moskitos, die sind wirklich schwer sichtbar. Also ich, ich, ich versuche hier mein Bestes, ne? Ich versuche hier mein fucking Bestes. Tuk ah, da da, da. Hab, habt ihr das gesehen? Da habe ich mich aber geduckt. Und und und und und... und. und, und, und. Oh. Ihr, ihr, ihr habt das gerade auch gesehen, ne? Das war gerade mal so die, die Hälfte des Levels. Also... Das Spiel ist es glaube ich wirklich nicht wert, da jetzt so viel Mühe reinzustecken. Aber einmal versuche ich es noch. Ich will mal gucken... Okay. <lacht> äh, das war das du Ducken. Ach, nee. Das, das ich, nee, also. Nee, also, ich, ich wollte mit mehr Ehrgeiz rangehen, aber es, es macht einfach keinen Spaß. Ihr müsst das einfach wirklich auswendig lernen und dann geht's weiter. Nur das Problem ist, wenn das Spieldesign gut wäre, dann könnte man ja sagen, okay, es lohnt sich, das jetzt aus wenn nicht, zu lernen, um dann halt weiterzukommen. Aber was ich so in meiner Vorrecherche gesehen habe, erwartet euch da jetzt nur weitere Minispiele. Das ist einfach nur Mist. Also wirklich ein würdiger Kandidat. Vielen lieben Dank, Games von gestern dafür. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich hoffe, das nächste Spiel wird nicht ganz so dröge in dieser Serie. Wobei, das ist eigentlich Sinn der Sache. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.